Moin Eddie! Servus Daniel! Da sind wir wieder und wollen uns die fünfte und entscheidende Serie des großen Rocket-Finals des letzten Jahres anschauen. Martin steht auch schon in den Startlöchern, aber bevor wir dazu kommen, weil es ja ziemlich genau ein Jahr her ist, bedeutet das, morgen steigt die nächste Rocket-Party das große Finale des aktuellen der aktuellen Saison. Wir sind beide qualifiziert. Wie bist du vorbereitet? Wie ist die Stimmung? Ja, die Stimmung ist noch relativ entspannt. Wir hatten hier gestern im Frankenland tatsächlich so ein Wertungsturnier. Das habe ich noch nie mitgespielt. Das war das erste Mal, so ein Dreiserien-Preisgrad. Die Karte lief hervorragend, muss man sagen. Also wenn das sich morgen fortsetzt, was, was da gestern passiert ist, dann sieht es wieder ganz gut aus. Aber äh, ja, die Karte hat kein Gedächtnis, sagt der Daniel immer. Von daher schauen wir mal, wie es morgen wird. Morgen, kurz bevor es losgeht, wird es wieder ein bisschen... Kribbelig werden so und dann wird Rosita ja um 18 Uhr die Karte freigeben fürs Rocket-Finale 2023. Ja, und dann ähm, geht es eben wieder ran an die Buletten. Letztes Jahr warst du sehr erfolgreich, was wir vielleicht sehen, wenn wir am Ende mal aufs Ergebnis schauen. Bei mir fehlt der ganz große Wurf noch, also mal einen Platz auf dem Treppchen oder zumindest in der Nähe. Ähm, könnt ihr mir gut mal in die. Ähm, in die Biografie passen, aber das werden natürlich morgen dann die Karten entscheiden. Und ja, so gesehen würde ich sagen, starten wir hier rein. Martin hat hier eine Mikrosekunde zu spät den Aufnahmeknopf gedrückt, das heißt, der erste Stich der ersten Partie ist hier schon gespielt. Hinterhand spielt Herz, ohne Gegenreizung hat hier gerade Kreuz Lusche abgeworfen und naja, Martin hat vier Trumpf dagegen. Ich fahre mal ab den Steifen. Er wird jetzt wahrscheinlich auf Kreuz drehen. Ja, hat er gemacht. Erstmal gucken, ob Jetzt es... Jetzt versuchen gibt. wir herauszufinden, wie, wie viel Trümpfer das ist. Und sechs Trümpfer. Nach Kreuzkönig wissen wir wahrscheinlich Ast 10 Lusche in Kreuz. Und wahrscheinlich auch... Oder Ast 10 Doppel... Äh, Ast 10 Dame Lusche sogar in Kreuz. Und 6 A2. Ähm, auf jeden Fall. Ja, oder eben noch Pik erst dabei, weil eine blanke Pik Lusche hätte er natürlich auch abgetragen, sonst statt unter Kreuz Ast ja. 10 Lusche abzuwerfen. ja. Oh, okay, vier ja. Augen, kein König waren zu finden. Das ist schon mal ein guter Start. Gut gefunden. Ja, Und Weg, weg. Dafür steht er zu gut, um den jetzt zu nehmen. Also ich ja. denke mal, Martin wird Tisch 3, Tisch 4 vielleicht sitzen. Ähm, mit einem sehr guten Ergebnis kann er auf jeden Fall noch aufs Treppchen kommen. Ja, und da ist der Kreuz Junge im Skat. Oh, das wird jetzt auch ein schöner Start. Frage ist nur: Gang mit 2 Schneider oder Gang mit 2? 72 oder 96. Da wird jetzt hoffentlich Pik 9 spielen. Ja. Und Pik Dame hätte auch spielen können. Und jetzt ja, hat er. Ja, er hätte auch spielen können. <lacht> aber jedenfalls der Unterschied. Er hätte sogar Pik König spielen können. Ne? Ja. ja. Gang mit zwei in Schneider 146 Punkte, sehr schöner Start. Es wird ihm gefallen, erstmal die Hausnummer zu bekommen, denn ähm, bei knapp 3200 Punkten, die er liegen hatte, ich denke mal so ab 3400, 500, 600, wird er auf jeden Fall schon im vierstelligen Preisgeldbereich unterwegs sein. Das weiß er natürlich auch. Und ähm, ja, da ist ja nichts ärgerlicher, als wenn du jetzt hier erstmal äh, rundenlang auf gar keinen Punkten sitzt. Aber er hat gleich das... Gutes Spiel gemacht, beruhigend. So, wieder 4 2, wieder kommt eine rote Lusche raus, wieder übernimmt Martin mit der 9. Ich glaube, er hat eben auch schon angesagt, hat ihn fast Déjà-vu zum ersten Spiel. Ne? Kann sein, dass Spieler 2 wieder äh, unterm Ass ausgespielt hat, aber äh, trotzdem natürlich keinen Grund, hier mit der 10 zu laufen. Zu groß die Chance oder Gefahr, dass er dennoch auch mal wieder blank ist. Ne? Bei Spiel 1 haben wir ja nicht gesehen, wie schnell äh, ausgespielt wurde, weil es ein bisschen gehangen hat. Aber äh, jetzt kam die Herzlutte doch sehr schnell. Er wird den König gedrückt haben, der Alleinspieler. Oder geblöfft. Auf jeden Fall Oder nach diesem Stich und den drei Restrümpfen bei Martin ist hier wohl die Messe schon gelesen. Kein Trumpfvollen ja. beim Alleinspieler. Also vier voll haben sie jetzt schon. 42 haben sie schon. Ne? Ja. Und noch ein paar Reststiche. Oh, hey. Partner hat 49. noch mehr Trumpf. 59. Heieiei, guck dir das an ohne 7. Ja, ja. Na gut, wenn man jetzt rückwärts äh, geht nochmal, hat er gedacht, Mittelhand hat wieder gepasst, vielleicht liegen wieder vier Augen, kein König. Diesmal lag halt nichts. Das kann Reue man, Spiel kann man ist nur so sehen. Pik 10 immerhin noch gedrückt. Also äh, er hat vier Volle, wenn er also drei Asse, die 10 die im Keller. Ähm, aber da hätte es natürlich auch noch ein bisschen besser laufen müssen, insbesondere in Herz. Ja. ja. Das wäre jetzt tatsächlich für mich auch ein Fall gewesen, wo ich wirklich darüber nachgedacht hätte, vielleicht doch lieber 0 wegzuwerfen. Ich weiß nicht, wie viel Equity das Spiel jetzt nach der Aufnahme noch wirklich hat. Asbella ein Herz, dann hat er Karo As-10 auch nicht geschlossen. Dann hat er irgendwie drei Trümpfe. Pik 10 hat er gedrückt. Naja, oh alles ist möglich, aber ja. Spieler 1 wollte wohl auch noch ganz vorne angreifen. Das kann er sich wahrscheinlich nach dem Start, ähm, muss er vielleicht die Ziele neu justieren. Sagen wir es mal so. Mhm. Ja, zumal jetzt äh, 192 hat das Spiel gekostet, ne? der Null hätte jetzt 46 gekostet, 150 Punkte knapp beim Bocket, nachher zum Schluss, das kann schon ein paar tausend Euro Differenz sein. Ja, das, ist, das, ist wohl, das sind wohl wahre und weise Worte, ja. die natürlich umso gelassener ausgesprochen werden können, ähm, als man wenn man, nicht, der, beteiligt der, ist, wenn man ja. nicht beteiligt ist. ist. Ähm, ja. So, Martin entscheidet sich für einen Ass. So. Ich hätte gedacht, er legt jetzt konsequent Pik 7 rein, aber... Gut, jetzt hat er da hat die beiden Quatschi hochgespielt, aber es ging hier ja nur um Schneider. Das Spiel war ja, nee, sowieso, ja. sowieso zu stark. Ähm, wenn das andere Ass trifft, kommt, kommen sie halt raus. Darauf wird er keine 18 sagen, denke ich. Macht er auch nicht. Mittelhand scheint auch ziemlich tight zu sein, also der bis jetzt gut, keine Ahnung wie viel, oh, oh das, hei, das hei, hei. zweite Mal, jetzt hätte er, hätte das er wieder, ihm, wieder mal einen, da, sieht man, da sieht man richtig den Schmerz gerade in Martins Gesicht, ne, wenn man reinguckt, aber ich meine, er hat halt keine 18, in Vorhand bei Weg, Weg, hätte er sich leicht überlegen können, aber auch, hätte ich, Wahrscheinlich auch nicht gemacht. Da wäre es noch fragwürdig. Ne? Weil, ja, ja, sehr fragwürdig, definitiv. Nein, Es ist ja vor allen Dingen so: wir haben ja jetzt alle Serien gesehen und ähm, auch wenn er ab und an dann schon mal ein äh, Gas gibt, im Prinzip diese komplett wehrlosen Dinger. Da hält er sich schön raus, auch die, die sehr teuer sind. Deswegen wäre das sehr erstaunlich, wenn er jetzt gerade, wo, wo eigentlich alles so läuft, wie er sich das vorgestellt hat, wo von den Punkten gut dabei ist, wenn er jetzt plötzlich da seine Strategie noch ändern würde und ein hohes Risiko eingeht. Das wäre schon überraschend. Ja. So, den Ansatz wird er reizen. Ich hasse ja die Spiele ohne Trumpfvolle. Ja, und ja, auch ohne Kreuzbube. Und also ja, wir haben zwei erste ja, ja. dabei. Aber wie hoch denkst du denn, wird er ihn reizen? Oder, ich mein, ich würde sagen, er wird den Null halten. Vielleicht hat er ihn ja schon vorher. Jetzt wird er oh. Er hält die 24. Jetzt wird es aber auch ein bisschen. Also, er surft ja, eine, ja. hier wieder. Also, hier ist er wieder mit einem heißen Ritt unterwegs, würde ich mal sagen. Ne? Ja, ja, ja, er braucht mindestens eine gute. Ja, ich, mein, Trumpf ich meine, Trumpf Ass 10 er, und schon hat er ein tolles Spiel, ne, aber ähm, ja. Wenn er Kreuz 9 findet, äh, hat er immer noch nicht gewonnen, also. Eine Kreuz 9 ist ohne die Trumpf vollen irgendwie ein bisschen dürr noch, ne? Mhm. Hey. Hey, hey, hey. Bei Blau wie viel hat er den eingekauft? Bei 27? Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Na gut, ist halt, der Grang ist ja ohne Alternative, weil der Kreuz ohne Volles einfach als Schneideroption nicht funktionieren wird. Da muss den Grang spielen und Kreuz starten. Ne? Wie schätzt du die Chance von dem Spiel ein gegen die Reizung aus Mittelland? Sehr gering. Ähm, sehr gering. Noch geringer. Kreuz, Kreuz 10 links äh, und Kreuz Ass rechts und dann Herz Lusche, wo wir mit Herz König drauf gehen. Äh, oder so und am Spiel bleiben. Das also wäre einfach ein, von der Geschwindigkeit, wie die Karten fehlen, war jetzt mein Gefühl, Kreuz Ass steht links, blank und, und rechts hat noch ja, ja, 10. Ja. Ne? Ich, ich habe ja nur den Fall gesagt, die ja. er hätte idealerweise sein müssen. So, jetzt wirft er ab, mhm. ja. Also äh, natürlich, links hat ja auch Karo gereizt, keine große Überraschung. Der hat Karo Ass 10, Karte ist geklärt oder verraten, wie auch immer. 21 er hat natürlich dieses kleine Tempoproblemchen, ne? Im Zweifel. Tja, bitte, wenn, wenn jetzt äh, rechts die Kreuz 10 hat, was wir glauben, dann wäre jetzt natürlich auch eine Variante, auf verteilte Bauern zu gehen und dann Kreuz raus, ne? Also wenn die Bauern jetzt nicht verteilt sind, Daniel, äh, und man spielt jetzt Kreuz 8 und die Bauern stehen da zu zweit, dann fliegt ja jetzt noch eventuell eine blanke 10 raus. Also eigentlich muss man ja fast drauf spielen, dass die Bauern jetzt verteilt sitzen, oder? Ich würde es auch sagen. Was ist denn jetzt passiert? Guck dir das mal an. Hi. Ich, er dachte, er, er, er, er, auf jeden Fall hat offensichtlich der linke Spieler gedacht, dass jetzt der Bauer kommt und hatte etwas voreilig schon auf Pik-Bube geklickt, denke ich mal. So, wenn es vorher 21, dann sind es jetzt 33 und dann ist das Spiel gewonnen. Ah nee, Karo Bauer ist immer noch unterwegs. Karo Bauer, Karo Bauer ist noch Bauer unterwegs, ist den noch wollen wir nicht vergessen, unterwegs. aber jetzt sieht es, glaube ich. So, und jetzt rechnet er sich natürlich die Karte aus, das ist klar. Der Rechte hat Kreuz 10 Lusche, Karo Bauer, hat ein Karo gehabt, sind vier, hat offensichtlich wahrscheinlich hoffentlich für den Martin. Also Mittelhand hat ja offensichtlich Karo Hand gereizt, ne? Da können wir so können wir auch anfangen. Er hatte, wie viele Karos hatten wir gedrückt? Einen, ne? Äh, wir haben ein Karo gedrückt und Pik Dame, ja. ja. Ja, der hatte also Ass 10 zu 5, Pik Bauer, Kreuz Ass. Und jetzt könnte er auf einem Pik stehen und Herz 10 bestellt. Wenn rechts jetzt gerade den zweiten Herz abgeworfen, also rechts hat den zweiten Herz abgeworfen, aber ähm, ist es der letzte. Wenn es der letzte ist, hat er noch äh, vier Pik und den Bauern. Ähm, dann darf er natürlich Herz König nicht abwerfen. Danach wäre Herz 10 Abstich. Aber andererseits ähm, bleibt sonst auch der, der Stich stehen. Also das Ding ist also ich weiß nicht, ob. Also jetzt, jetzt nochmal, der hat Kreuz 10 Lusche, Karo Bauer hat er rechts, der hat äh, Kreuz 10 Lusche, Karo Bauer, ein Karo sind vier, jetzt hat er entweder 3,3 drei, drei oder 4,2. Wenn er 4,2 hat, er trennt ja keinen Peak, also hat er einen Peak sehr wahrscheinlich. Äh, was hat auf er auf Karo Ass hat er eben die Herz-Lusche fallen lassen, jetzt fällt, lässt er die Dame fallen. Ne? Das kann also, theoretisch von Herz 10 zu 4 sein. Theoretisch. Oder? Dann, dann und, und dann einfach bestellte Pik 10, weil sonst, wenn er im Pik nicht die 10 hätte, würde er ja hätte er ja dann Pik aus dem Zwilling aufgelöst. Genau, und dann hätte er mit der Hand aber beim Handspiel doppelt blank, 6a2, Ass 10 zu 5, Pik Junge, blankes Kreuz Ass und doppelt blank. Sagen wir mal so, ist nicht ausgeschlossen. Ich würde ihn trotzdem eher auf eine 10 vielleicht stellen, aber es kann, kann sein. Wenn das so ist, äh, muss Martin jetzt natürlich, wenn der Rechte beide Zehn hat, gewinnen wir ja sowieso, oder? Wahrscheinlich. Dann müssen also wir jetzt stechen. Er muss, er muss stechen und, und Kreuz ziehen und dann gucken, dass er noch das, die nächste Information ja. kriegt. Denn wenn er nur noch einen Stich abgibt, dann ist ja, ist ja nichts los, ähm, wenn, wenn er noch mehr Stiche abgibt. Ähm, ja. Also den Herzkönig und den Bauern, dann. Äh, ja, dann muss er ein bisschen chinschen, dass er irgendwie, ja, dann hat er vielleicht auch, vielleicht hat er schon gar keine Siegstellung mehr, aber wir gucken mal, was jetzt passiert. Da fliegt Herz 7, ja, das ist doch gut, dann ist er Herz 10 jetzt. Jetzt, jetzt er ist Herz 10 rechts doch blank. Ja, jetzt ist es gewonnen. Und dann wird er noch Pik König zu dritt haben, und dann hat er Link, oder Pik Dame zu dritt, und dann hat der andere, jetzt müsste er Pik 10 laden. Ja, aber es reicht ja nicht, sie hatten erst 34. Hat er gemacht. Ich, jetzt, jetzt, ich glaube, sie haben 7, Ja, ja, ja, jetzt. der hatte 34, richtig. Ja, Boy. der Herz Dame zu dritt und Pik König zu dritt, äh, Pik äh, Dings zu dritt, Pik König zu dritt, genau. Das war jetzt aber ganz schöne Suppe. Also hat ihm natürlich der Mittellandspieler mindestens super leicht gemacht. Ich meine, Bauern waren verteilt, aber dass der da die Kreuz, also dass du sowas jetzt in der Finalserie beim Turnier an einem der vorderen Tische siehst, wo es um um Preisgelder geht, gibt, ist ist eigentlich irre, oder? Ist eigentlich sehr traurig, äh, dass sowas man das jetzt auch noch sieht, aber Spieler 1 wird wahrscheinlich noch sich ganz schön über, gut, der ist jetzt schon drei, vier Spiele her, danach hat er keinen mehr bekommen, noch immer über sein Ohne-Sieben-Ding da, oder was das war, ärgern und etwas zu voreilig. Da sieht man einfach mal, Geduld haben ist sinnvoller. Ne? Das Online-Spiel verleitet... Live wäre das nicht passiert. Natürlich. ...verleitet da ein bisschen dazu, das ist wahrscheinlich mit der häufigste Fehler, äh, ja. zu schnell spielen, klicken beim Online-Skat. Aber, ähm, naja, in, in, in diesem Setting jetzt kann man sich ja diesen Moment der Geduld und des geben. Also, Nachdenken ich denke mal, geben, ne? die, dieser Bube, dieser Piet Bube wird Martin ein paar tausend Euro gebracht haben. Wenn wir davon ausgehen, dass er das Spiel sonst verliert, ähm, da habe ich jetzt nicht durchgezählt, Herr 10 stand dritt vor ihm. Ja, es passt, der, das Spiel läuft natürlich jetzt komplett anders. Ansonsten, er kommt erstmal in Mittelland, wird mit wahrscheinlich in entweder seinen, in sein Ass eingespielt. Ne? Ähm, ja, schwer zu sagen. Wahrscheinlich hat das deutlich schwerer als jetzt. Ja, deutlich schwerer hat das, ja. Und jetzt kriegt er gerade äh, wieder äh, 40. Also... Komplett es, unverhofft sind die irgendwie hergekommen, diese 40, ja. Also, ich habe das Gefühl, äh, ich hatte in ein, zwei, drei von den geschauten Serien äh, immer schon, das ging mit der ersten Serie los, das Gefühl, dass er einfach sehr dankbare Tische in dem Moment hat. Ne? Natürlich äh, trifft er gute Entscheidungen. Äh, beim Reizen hat er irgendwie den Riecher bisher immer gehabt, ein Stück weit. Aber sie machen es ihm auch wirklich teilweise extrem leicht. Also, sehr viele glückliche Entscheidungen habe ich schon gesehen. Ne? Ja. Glückliche Setups. So, jetzt Peak rausgenommen. Ja gut, eigentlich kann der Abwurf ja nur im Schneider Sinne gewesen sein, wenn da 21 unterwegs sind. Da ja, ja. Aber 18 hatten sie schon liegen. Ne? Ja. Achso, der wollte seine Karten nicht zeigen. Du, das war das Problem. Der hatte schon seit sechs Stichen Rest, aber wollte ganz sauber runterspielen. So, ein sehr schöner Ansatz jetzt für Martin, weil hopp, wieder zwei Nieten gefunden. Das waren jetzt zwei Nieten, genau. Er wird 14 drücken und Kreuz spielen. Du tendierst auch manchmal 8 zu drücken und Kreuz zu spielen. Ja, weil ja einfach dann die realistische Chance ist, da auch noch einen Stich zu machen und üblicherweise geht das Spiel ja so wie, wobei in dem Fall muss man natürlich sagen, 28, 15 und 14 ist eigentlich klarer gerechnet. Ansonsten kann er auf der Peak-Lusche auch mal dann 21 fallen. Das heißt, in dem Spot spricht schon einiges für die 14, ne? Wollte ich gerade sagen, die König bestellt, kann auch durchaus nur einen Stich abgeben, ne? Ab und, ab und an. Ja, aber vor allen Dingen eben diese Rechnung, ähm, Ja, drei, ja. Drei, drei 28, Stiche. 15, 14, ja, 57, richtig. Wie schlägst du ihn auf? Ja, das ist, äh, eine gute Frage. Kann auch mal über Fehl loslaufen, ne? Ich, ich wahrscheinlich Kreuz Kube auf jeden Fall, doch. Ich überlege mir nach dem ersten Stich, ob ich dann Herz 7 spiele vielleicht, um nicht die, gleich die 7-Trumpf zu verraten. Herzbube, Ui. Das ist ungewöhnlich. Das ist ungewöhnlich. Der Bauernkonstellation ist das an sich was, was ich immer sage, macht das nicht. Der Bluff bringt meistens nichts oder ihr ändert nichts. Es kann aber halt gegen einen blank stehenden es ist natürlich eine Katastrophe oder auch gegen eine blankstehende Trumpf 10 wäre es unschön. Ne? Mhm. In den 2-2-Trumpfverteilungen macht es gar keinen Unterschied üblicherweise. Okay. Sehr ungewöhnlich dazu. Sehr ungewöhnlich. Mhm. 14. Den sticht da jetzt? Okay. Also, ja, okay. Klar, wo er äh, Herz unten hat, ist Abwurf sicher nicht. Aber jetzt, jetzt, also erstmal. Finde ich, hätte man sicherheitshalber vielleicht mit Kreuz 7, aber gut, das ändert nichts. Das hätte aber noch weniger äh, verraten irgendwie. Und dann Herz 7, Herz 7 weil ja. ich meine, wenn man Karo nicht hat, muss man ja äh, was anderes haben. Oh, Pik Bube ist tatsächlich blank. Peak jetzt. Wird Bube er war blank und es fällt jetzt der Pik raus. Also, den hat er also bisher jetzt gar bis nicht bis schön getroffen. ne? Bis, bis, bis jetzt ist alles suboptimal gelaufen. Wenn ja. jetzt ein Herz auf 29 oder 28 rausgenommen wird und Pik jetzt tatsächlich äh, der zweite Volle beschmiert werden kann. Es kann ja auch jetzt, wenn er selbst wenn der Pik rausgeht, kann er ja nochmal mit Trumpf zurückgespielt werden. Dann fliegt auch noch ein dritter Pik raus. Dann kann er sogar gegen Pik Ass 10 blank jetzt das Ding verbasteln. ne? Hm. Also dann, dann hätte er es womöglich jetzt schon verbastelt, denn jetzt kann er ja nicht mehr viel ändern. Naja, aber nachdem er jetzt Karo gestochen hat, ähm, ist ja sehr wahrscheinlich, dass jetzt auch, oh Guck Gott, das ist, ist das noch Schneider geworden, das Ding? Viel naja, hat nicht aber, gefehlt. ich glaube 33 oder irgendwie so, also... Ja. Passt ins Bild. Sie machen es ihm wirklich nicht, sehr, nicht schwer. Ja, man kann doch hier eigentlich sagen, ähm, er hat eigentlich das Tor schon ein bisschen weiter aufgemacht, als, als das ähm, vernünftig wäre, aber äh, kommt gut, ist gut damit gefahren. Ja, ich meine, ich denke vielleicht ist es auch wirklich ganz einfach so, dass es ganz gut anzusehen so ist, dass auch Martin vielleicht minimal nervös ist, nicht nur, weil er streamt und hin und her, sondern weil er halt weiß, er steht ganz gut und es äh, ist die letzte Liste. Und, weil ich glaube nicht, dass er jemals mit der Karte herz vorher ausgespielt hat. Also ich kenne ihn ja auch schon seit ein paar Jahren. Aber gut, anyway. Das war ihm jetzt 18 wert, aber auch nur 18, die drei oberen Damen. Ja, er steht ja gut auf 400, Beispiel 12. Ich glaube, er rechnet gerade mal durch. Dann ist er ja schon bei 3600. Also, jetzt ist er auf jeden Fall im, äh, unter den Top 10, würde ich mal schon mal sagen. Ne? Ich meine, man, man kann auch noch mal rückwärts marschieren, aber ich glaube, genau das. Ähm, also, naja, gut, das ist immer. Äh, nach oben raus muss er natürlich, wenn er ganz oben angreifen will, muss er natürlich auch noch was kommen. Mal gucken, es bleibt spannend. Warte mal, was ist da gerade passiert? Warum hat denn der jetzt mit Karo Bum gestoppt? Ist da nicht noch ein Trumpf voller jetzt? Da noch jetzt? ein Trumpf voller draußen, oder nicht? Und, Und äh, Herr 10, was ist das denn jetzt gewesen? Martin guckt auch sparsam. Ja, ja, ja. Ich habe jetzt nicht genau gezählt natürlich. Ist es ist knapp, aber ich glaube, andersrum muss es ja gereicht. Ja, na klar, jetzt andersrum gereicht. Die, die haben ja jetzt 20 Augen liegen gelassen durch diesen Abstich. Der kann ja Herz 10 laden und danach kriegen sie noch Trumpf 10 mit Herz Ass von... Äh, ja, der, ähm, macht, der macht nur noch einen vier Augenstich stich ne? Der macht Karo Bauer, ja, ja. Und Bauer, -Bauer. Oder, oder sieben Augenstich Herz Dame mit Bauer und Bauer, anstatt jetzt äh, 25 oder so. Vielleicht hat Spieler 1 gedacht, er hat Rest und wollte diesen vier Augenstich noch sparen, aber das ist, ja, das ist ja wirklich... Das ist schwer zu verstehen, was da passiert. Ja. Spieler 1 ist wirklich vielleicht auch nach dem ohne Sieben... Äh, wirklich auch ein bisschen durcheinander. Hm. Interessant, ja. ja. Das sind immer die Gründe, warum ich Kreuz Lusche ungerne ausspiele. Äh, wenn Kreuz Dame zurückgekommen wäre jetzt, hätte hinterhand eine berechtigte Chance gehabt, mit Kreuz König ans Spiel zu kommen, weil mit der Karte, eigentlich muss er ja laufen, weil er keinen kein Platz für Kreuz Ass hat. Aber wo ist der Platz für Kreuzast? Genau. Ja, wo, Und hättest du jetzt eher in Karo oder einen Pik reingegriffen? Ja. Oder? Wahrscheinlich genau. ja. Dann du erstmal irgendwas gucken. Ich meine, wir rühren ein bisschen in der Karte um, um denke ich. Eigentlich ne? sowieso komplett unwahrscheinlich, dass da irgendwas gehen könnte, so symmetrisch ja. wieder steht. Okay. Oh. <lacht> <lacht> <lacht> ja, aber das ist, das ist, Entschuldigung, dass ich lache, das ist ja, ich habe das Ding wirklich nicht gesehen, aber es ist jetzt wirklich Lustig, dass äh, was jetzt in dieser Liste würde man jetzt auch denken, das kann auf dem Preisgart-Tisch 17 sein, ne? was ist, ob es jetzt ah, passiert. Auf dem Schinkenpreisgarttisch. Auf dem Wo es um die Salami geht, ja, und nicht um, um, um über 16.000 Euro für den ersten. Auf der anderen Seite immer gut zu sehen, dass alle aufgeregt sind. Ich, ich will das alles mal. Guck mal, das Spiel scheint wirklich sehr es merkwürdig ist, zu sein. Das ist jetzt das Zeichen, dass es nur ein Fünftrümpfer sein kann, sonst käme jetzt nicht die, der Gang über überfehl. Das ist natürlich auch die Begründung, warum er zwei Kreuz dabei hat, er hat zwei Pik gedrückt und jetzt offenbar noch Karo König. Ähm. Er hat nicht gesplittet, das heißt, er muss fast Pik Bella gedrückt haben, oder? wenn er äh, ähm, Kreuz-Dame-Lusche oben hat. Sonst wäre das Übliche natürlich, links und rechts der die Split, Bilder ja. zu drücken, der Split, genau. Ähm, mhm. Aber inzwischen weiß ich natürlich auch gut, eigentlich vermutlich ist Spieler 1 nur aufgeregt, ähm, aber so ein bisschen nach dem bisherigen, was wir gesehen haben, kann der das auch sein, dass er so eine Standard-Drückvariante jetzt nicht kennt. Ich weiß es nicht genau, hm. aber ähm, es wäre zumindest... Ja. Aber okay, Pik, Dame, Königs, das ist schon das, was du dem daraus ableitest, das ist ja trotzdem die Frage. Ah, Kreuzbube hat er. Herzbube, Martin will ihm, ja, er wollte Karo König noch sehen, aber kommen wir da noch jetzt hin? Ich glaube, ich glaube nicht ganz. ne? Pik König war es nicht, Pik 10 Dame, auf jeden Fall zwei große Pik, ist ja eigentlich jetzt auch schon wieder ungewöhnlich, dass er bei dem Fünftrümpfer nicht Kreuz Dame 9 drückt und Pik 10 ja. potenziell einen Stich ja. oben hält, oder? Ja, dann hätte Martin natürlich das optimale Aufspiel gewählt, weil er direkt enttarnt worden wäre, ne? wenn er äh, zwei Kreuzen gedrückt hat. Wenn er, er, wenn er jetzt im zweiten Stich einfach drauf geht, dann ist das Ding, glaube ich, Geschichte. Geschichte ja. ne? dann, dann kommt Kreuz hinterher, dann trennt Hinterhand Dings. Gut, er hat jetzt, er hat natürlich immer noch die Option, dann schmerzfrei auf Trumpf 3-3 zu gehen, ne? mit zwei. Ja, wahrscheinlich wird er das sogar dann tun. Das oder? wird er dann machen müssen, aber ob das noch reicht, dann, keine Ahnung, weil wenn er hinten übersticht, ich weiß nicht, wie das Spiel läuft, auf jeden Fall es hätte schlechter laufen können, dieses Spiel, definitiv. So. Martin hat wieder ein sehr seriöses Spiel. Größte Schneidergefahr. Jawohl, da macht man sich erstmal keine Sorgen. Karoas sieht natürlich auch gut aus. Trump wird vermutlich dann glatt stehen. Ja. Okay, Herzbube oder eben auch nicht. Oder es fällt also jetzt sagen wir mal so ein eigentlich, raus. Eigentlich kann der gar kein Kreuzbuben haben, weil mit Kreuzherzbube und Karo Ass äh, hätte ich gedacht, der wird auf jeden Fall 18 halten. Gut, da sind die vier Trümpfe und Pik steht noch zu dritt. Na gut, dann sind sie halt doch gut rausgekommen. Dann sind sie gut raus, ja. Auch interessant mit einem Trumpf, dass er da seine Geschütze rausgeschossen hat. Kein, eins seiner zwei Geschütze. Ja, also der Eddie, das ist vielleicht, ich halte hier nochmal an, also mit Geschützen meinst du jetzt hier die Vollen, das heißt, mit, also der Eindrücke genau. spielt, spielt ein ja, Karoas okay. aus und es stellt sich hinterher raus, auf, auf Trumpf muss er erstmal eine, eine Lusche laden, ähm, weil ja. er sich sehr stark verausgabt hatte. Also ja. eigentlich so ein All-In-Move, ja, interessant nennst du es hier. Ich, ähm, äh, und er hat ja nicht mal drei Volle, er hatte nur Karoas 10, bei Kreuz 10 stand er drüben. Naja, anyway, bekommen. Sehr diplomatisch formuliert, mein Lieber. Ähm, <lacht> Da erkenne ich ja schon fast meine Schule. Ja. <lacht> Ein Kreuzstich noch für die Gegenpartei und das war es dann, glaube ich, meiner sogar also 28. Ja. Sowas in der Art. Guck mal, Spieler ja. mit 4, wunderbar. Und Spieler 1 äh, steht noch für den Start sogar einigermaßen vernünftig, muss man sagen. Ne? Ja, allerdings mit Kreuz ohne 7 verloren. Puh. So, ich glaube, da muss Mart, kommt Martin nicht drum rum. Also mindestens Richtung 33. Das ist in Vorhand natürlich ein Geschütz mit 20 zu Kellern. Jetzt guck mal, ich übernehme sofort... Oh! Ich übernehme sofort dein... dein Meine Wortwahl, ja, das ist süß, äh, das hat ist mir schön. gefallen, habe ich nämlich vorher auch noch nie gehört. Das Spiel war ein Riese, hätte ich vorher ja. gesagt. Ja. Jetzt hat er noch 2, 20 im Keller. Gut. Jetzt ist aber bei höchster Schneider gefahren. Ja. ja jawohl. Ja, also an der Stelle wieder natürlich dankbar für Passe, Passe, ohne Schwitzen, gleich top aufgenommen. Ich ja. glaube, jetzt sind ja auch nur noch ein paar Spiele und er steht auf knapp 600. Ich glaube, er kommt langsam wirklich so ein bisschen zur Ruhe, weil du hast natürlich immer noch, äh, es kann ja immer noch passieren, dass du da eine komplett tote Liste schiebst und ähm, die wünscht man sich halt gerade dann da an den vorderen Tischen natürlich nicht. Und jetzt kann es ja sogar noch sein, dass er wirklich noch ganz vorne rankommt. Ja, wenn er rangekommen wäre für 18 und Pik Bube, Pik 10, dann mit zwei in Schneider, dann äh, wäre es mal in ganz andere Kategorien gegangen, denke ich. Es ah, sind jetzt immer noch sechs Spieler, aber mal schauen. Ja, gut, Herz 10, Blank, okay. Ist das in dem Swap dein Favorit? Ja, also, das sind, äh, ich meine, ich weiß Blank und Martins absolut, aber es gibt da wirklich mal so Konstellationen, wo es vielleicht nicht zwingend notwendig ist, das gleich zu verraten, nur jetzt, wo man so eine schöne Druck- äh, Pik-Dame als Druckkarte oder was auch immer hat. Und Informationskarte auch. Für, gut, Informationskarte ist Herz 10 auch. Gut, interessanterweise hat es offenbar den Alleinspiel direkt getriggert. Der geht plötzlich. Und Herz-Dame wird abgetragen. Das ist ja auch interessant. Wieso wird denn Herz-Dame abgetragen und nicht Pik 10, frage ich mich jetzt gerade. Weil Herz hat doch schon der Martin frei. Guck mal, jetzt hat er noch einen Peak. Den hätte er sonst äh, im Zweifel hier nicht mehr gehabt. Hey, ähm. ja, Weiß nicht ganz genau, was hier Ohne so vier ist. war der? Nee, ohne ein. Ohne oh, ein, okay. okay. Ja, Ich hab's gerade ein bisschen zu weit weg. Okay. Nee, dann ging's jetzt nicht mehr zu lösen, ja. Jetzt ging's nicht mehr, aber Herzkönig ist gedrückt, deswegen wechselt er auch. Und ähm, ja, wie gesagt, dass der Partner Herz Dame abträgt auf den Karusstich, ähm, wo Martin offensichtlich mit der blanken 10 schon herzfrei ist. Und er deswegen in Pik jetzt noch einen extra Stich kriegt. Auch ein Stück weit fragwürdig. So. Jetzt, ja, ja, vor allem weiß ich auch nicht, ob das Spiel, wie das Spiel jetzt gelaufen wäre, wenn er die Dame oder Neun ausgespielt hätte, ob das dann alles. muss äh, hier mal kurz aufmerksam bleiben. Auf in auf Peak auf Peak. Er hat jetzt hier übrigens jetzt das erste Mal mal komplett ganz schlecht gefunden. Und bis jetzt ist es kein guter Verlauf hier. 40 haben sie liegen. 40 zu äh, liegen. Gut, wenn Trumpf 2-1 steht. Es droht vielleicht minimal, dass vier Trumpf sogar stehen. Dann ist das Spiel wahrscheinlich Geschichte. Gegen vier Trumpf hat er ja keine Chance mehr. Aber wenn es 2-1 steht, ähm, was könnte passieren? 46. Wenn jetzt noch zwei Trumpf stehen, muss er ja den Bauern abgeben. Mhm. Was Nein. Ist da passiert? Das passiert? Nein. Den müssen wir uns gerade nochmal angucken. Nee. 46. Wie, der sticht den jetzt, Pik Bauer ist weg und der sticht den jetzt nicht mit der Lusche, um dann noch zwei Trumpfstiche zu machen. Ja, aber selbst wenn er es jetzt so macht, weil er irgendwie den Bauer, dann dann, kann, dann muss er ja jetzt nicht, äh, er kann ja auf das Trumpfbild warten. Ja, Wahnsinn. Ja, ja, ja, ja Wahnsinn. Das, ist, das ist ja jetzt der Folgefehler, aber äh, ich meine, er macht doch aber zwei, er kann ihn noch beruhigt jetzt, was auch immer spielen. Irgendeine Karte. Ei, ei, ei, ei, ei. kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. <lacht> oh, oh. Das waren dann mal weißt zwei, was mich 208 ehrlich, Punkte äh, Unterschied. Ähm. Weißt du, was mich jetzt richtig wundert, ist, wie cool und gelassen äh, Martin da noch sitzt. Also ich wäre wahrscheinlich einmal eine Runde um Stuhl gelaufen und hätte gesagt, "Puh!" So schlecht sah der ja bei 18 nicht aus, aber steht e Pik e zu dritt vor ihm und äh, die, die vier Trumpf hinter ihm, also eigentlich ja kein, dann war mathematisch einfach völlig wehrlos platt. Das ist ja heute hier was. Also diese Serie geht ja, ähm, also die ist schon wirklich kurz vom, vom, vom Wahnsinn, muss ich sagen. Ja, die ist wirklich. Was wir, vom was wir hier Wahnsinn. sehen. Also das, da hat, hat sich der, der Skatgott aber auch wirklich das Beste wieder für zum Schluss aufbewahrt. ne? Aber Martins ja. Schaden ist es nicht. Martin Schaden ist es nicht und Spieler 1 ist dafür, was er hier so zelebriert, ähm, liegt er hier auch noch wirklich sehr schmeichelhaft im Rennen, muss man sagen. Oh, und jetzt kriegt Martin nochmal einen Mega-Ansatz. Entfindet wieder Magerkost. So, was machen wir mit der Karte? 21 Drücken, Kreuz spielen den Viertrümpfer. Mit 21 meinst du aber Kreuz 10 mit runter, ne? Kreuz 10, Karo Ass oder Kreuz, ja. Ich bin ja eher der Freund von 20. Es ist ja selten, dass es eine Relevanz hat in dem Slot, ja. aber trotzdem, also wahrscheinlich, ne? Den Grang wird er jetzt den Grang in Hinterhand sich trauen, mit, wahrscheinlich nicht, weil er halt Kreuz. weil In Vorhand kann man den ja genauso als Krang machen, 20 runter, Bauern 26, dann die drei Asse und in piekt das Pflichtbild, boop, ähm, 62. Aber in Hinterhand ist ja natürlich die Gefahr mit 20, runter, also mit Kreuz 10 runter, dass Kreuz Drilling aufkommt und dann schon ja. Abwürfe sind, ne? Ja, ja, klar. Ähm, okay. Wir vermuten okay. Er überlegt dann. ganz schön lange. Welche also, Option? Also Karo wird er nicht spielen, sagen wir mal so, oder? Das ist... Ja, Karo, Karo ist vor allem auch so, äh, wie drückt man den? Also 0 oder 10 oder. Äh also beim Karo wird man wahrscheinlich 10 drücken, der ist auch nicht schlecht, aber dann ähm, ja. plötzlich noch ein Trumpfvolles über den Jordan und Kreuz kommt raus. Er hat ihn so gemacht wie. Ja. Ja. Pik Dame ist schon. Äh, Pik da äh, Karo Dame war schon egal, wichtig war, dass alles läuft. Er hat gewonnen. Ich glaube, jetzt steht er auf, auf, auf 60 oder was, ne? Guck mal, kriegt er sogar die Chance, noch einen extra Stich zu schnappen. Oh, will er nicht. Du also, kannst mir doch erzählen, was du willst. Er ist doch auf jeden Fall komplett aufgeregt. Ja, aber dass er gewonnen hat, das muss er doch wissen jetzt. Also, also, ja, aber ich, ja, aber deswegen, er hätte ja einfach irgendeinen Stich mitnehmen können und wegschmeißen können. Er hatte, glaube ich, 59 äh, oder 60, er hatte, er hatte nee, 60. 58. 60 gehabt, ja. und den Alten in der Hand. 160. Ja, und hätte äh, ja einfach jetzt noch die offensichtliche Chance, noch weiter einen weiteren Stich zu machen. Was? Aber wollte er nicht, aber... Äh, also Schneider ging Schneider auf jeden Fall ging, nicht mehr. Schneider ging nicht mehr. 733. Halleluja. Jetzt noch ein richtig fettes Ding und dann, ist er, dann greift er das Treppchen an. Ja. Er steht jetzt, glaube ich, auf 3900 Punkten ziemlich genau. Das ist er ist genau auf dem 100-Pro-Päckchen-Paar wieder unterwegs. Hm. Wieder ein Fünftrumpfer nur. Okay. Da macht das dem Alleinspieler natürlich mit dem Trumpfabzug an der Stelle auch ein bisschen leicht. An der ich habe nicht mitgezählt, aber... Die stehen irgendwie auf. Es ist, ist wieder knapp. Ich glaube, es waren noch wir beide drum voll bei uns. Ne? Ähm ja, aber ich glaube, die stehen auf 32 oder so, ne? Er wird wahrscheinlich. noch, jetzt, äh, den, den, den noch den, den Karo König, Karo 10, Pik 10. Ähm wahrscheinlich. So ist es auch, hast du korrekt hm. gesehen. 62 ja. war knapp. 32 und vier, äh, 34 und 24, ja. Puh. Also das Spiel wurde jetzt auch wieder sehr glücklich gewonnen, weil wenn da nicht Trumpf kommt, kommt da nicht dazu, Karo unten zu klären. Ich glaube, Vorhand hatte jetzt sogar tatsächlich Pik blank gehabt in dem Spiel. Hat es nicht geöffnet, dann wäre das Spiel, glaube ich, auch ganz anders gelaufen. Ähm, ja, also wirklich eine komische Liste, so im Ganzen. Hier sind doch einige komische Sachen passiert. Das ist das Salz in der Suppe. Wie gesagt, Martin ist im Moment der Nutznießer der ganzen. Geschichte, der Aufgeregtheit, der Unkonzentriertheit. Und jetzt endlich, oh, muss man fast sagen, endlich Spieler 2, der nun wirklich hier äh, ziemlich blank da saß, kriegt, kriegt auch noch mal den für 120, um äh, ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben. Den hätte Martin, also Martin hätte ihn be besser gebrauchen können. Sagen der hätte, mal so. Der aber, hätte Martin besser zu Gesicht gestanden. Ja, ja. <lacht> ähm, das wäre noch mal 3.000, 4.000 Euro Spiel wahrscheinlich gewesen. Aber jetzt treibt er sich noch mal die Hände. Ja, ei, ei, ei. Letztes Spiel, HEP, HEP, Alla HEP. Oh, ein Ansatz ei, ist ja. da, aber es wird 18 gesagt. Also ich behaupte, wenn Mittelhand nicht 18 sagt, hätte Martin 18 gesagt. Ja, ich glaube, er guckt natürlich auch, weil er weiß, er hat diesen Tisch jetzt deutlich gewonnen und Spieler 1, von dem man nicht weiß, wie viel Vorsprung der hat, ähm, der kriegt das Spiel nicht. Das macht, glaube ich, jetzt auch schon ein Unterschied. Ne? Äh, mhm. Wenn Spieler 1 jetzt noch ein gutes Spiel hat, dann, wie gesagt, er weiß ja auch nicht, wie, die, wie, wie der Vorsprung ist, aber über 200 wird er wohl nicht haben. Also so gesehen, Platzierung am Tisch wird er wohl die beiden anderen jetzt hinter sich lassen. Aber es ist natürlich, wenn er ganz oben ran will, dann müsste er jetzt unverzagt einfach noch mal Kreuz Bube, -Pik reingreifen Ass da reingreifen. Okay, fragen wir anders. Martin geht ja auch erst, ich, ich lasse es hier laufen. Er guckt sich das ganz genau an. Er guckt sich den Punktestand an. Wäre das ein Ding, wo du er jetzt Er überlegt, überlegt jetzt wirklich, ob er den Null rausnimmt? Würdest du? Also sagen, ich glaube, nachdem Mittelhand 18 gesagt hat und in Anbetracht dessen, wie dieses Turnier, wenn man das jetzt schafft, an der Stelle Revue passieren zu lassen, gelaufen ist, würde ich mir jetzt sagen: Ich denke. Besser geht es nicht. Ne? Man kann sehr zufrieden sein und ab und zu sollte man das einfach jetzt auch mitnehmen, was man jetzt hat und nicht sich nochmal in unnötige Gefahr zu begeben. Spieler 2 ja auch hier am Tisch wahrscheinlich der mit den wenigsten Spielanteilen und der, sagen wir noch recht unauffällig einigermaßen im Rennen liegt. Der 18 sagt gut bei 419. Der hat natürlich, der kann auch mit, mit einer Raupe 18 sagen, das ist ja klar. Der hat nicht mehr so viel zu verlieren wie Martin, ne? Martin lässt ihn laufen. Wenn ja. es richtig gesehen hat. Martin ja. lässt ihn laufen, auslaufen, letzte Ehrenrunde drehen jetzt hier ganz gemütlich. Und dann gleich gucken eben, wo man gelandet ist. Die stellt diese Pik 7 auch schon wieder aufgespielt wurde. Okay. Oh, 7 Trumpf dann wird wohl nichts gehen. Es leuchtet Martin aus, wie Kreuzstand ist. Oder Pikstand, alles klar, zwei Kreuze. Ne? Es muss sogar die 10 sein. Nett. Ja. Spieler 1 hat nochmal eine Lusche beigegeben, was auch nicht wichtig war. Und ja, was lag? Und was lag? Oh, Karo okay. ja, oh, könig 8, alles richtig gemacht. Der Stein plumpst runter. Ja. ja, Daniel, ehrlich gesagt... Also mit, mit, mit dieser ja. Serie jetzt als Abschluss muss ich sagen, wow, Martin spielt top, aber man hat hier doch einige unpräzise Moves gesehen, man hat Nervosität vielleicht gespürt, aber er hat ja wirklich in mindestens zehn Spielen, die man auch leicht verlieren kann, wirklich auch Masse gehabt. Ne? Fast schon ein bisschen, bisschen mehr, als das so üblich ist. Ja. Ne? Mhm. Ähm, würde ich jetzt sagen, ich meine, ich weiß, man ist nie beim Turnier vorne, wenn man nicht mal ein paar Spiele geschenkt bekommt, ein paar Spiele laufen immer irgendwie ein bisschen glücklich, weil es verdeckte Karten sind, aber das waren ja hier teilweise stehende, stehend tote Karten, die wiederbelebt wurden und ja, auch einfach Also man nicht. sagt ja immer, das Glück hat der Tüchtige und das Glück gehört dazu und hin und her, das ist auch alles so, aber für mich war das auch gefühlt... Jetzt in dieser Liste, davor hatte man schon immer so das Gefühl, ja, es läuft nicht äh, suboptimal, um es nett zu formulieren. Vielleicht läuft es auch ganz glücklich oder ganz gut. Aber in der Serie, das lief schon sehr, sehr, sehr, sehr glücklich. Alles. Ich glaube, er hat tatsächlich nur ein Spiel verloren. Und ich sage jetzt mal, ich hole einfach mal jetzt das Endergebnis vom letzten Jahr auf dem Schirm. 3, 2, 1, wie ist es denn ausgegangen? Hier habe ich was vorbereitet. So, und der Martin, der Dive, ähm, ist Sechster geworden. 37 zu 1, 3897 Punkte und gewinnt über 5000 Euro Preisgeld. Das ist ganz ordentlich. Und ähm, Daniel, ich sehe es gerade nicht. Ich weiß nicht, hast du das wirklich eingeblendet gerade? Ah, ja, tatsächlich. Ich habe das hier bei mir nur auf dem schönen ja, Moment. Okay. Ich schiebe mal einmal rüber. Ja. Ähm, dass du es auch nochmal mitsehen kannst. So, jetzt müsste es für dich hier auch groß ins Bild kommen. Mhm. Ja. Ja, wer ist denn da auf der 2? Der Eddie, ja, ja. der VfL. Da ja hat, hat sich einer verirrt. Ja. Aber der, guck mal, der Martin hat eins mehr gewonnen und eins weniger verloren. Ähm, 36 zu 2 ist ja auch schon ein sehr, sehr starkes äh, Spielverhältnis. Martin sogar 37 zu 1. Du hast drei mehr umgebogen. Ähm, gut, aber in der Summe... Ich hatte, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, einen einfachen Grand tatsächlich dabei. Äh, und äh, bestimmt nicht die schlechtesten Karten so im Ganzen. Also äh, definitiv, sonst ist man ja nicht vorne. Egal, wie wenig Fehler man vielleicht gemacht hat. Ja. Gehen an der Stelle nochmal nachträglich erneut die Glückwünsche an Hollywood. VFL S. Wild auf den Treppchenplätzen. Das waren die Preise, die sogar fünfstellige Gewinne geschnappt haben. Aber auch das kann man hier sehen. Preise vierstelliger Bereich bis Platz 23. Wo gibt es sowas? Deswegen freuen wir uns auf das Finale morgen. Jawohl. Danke, Eddie. Und bis dahin. Danke, Daniel. Mach's gut. Ciao. Tschüss.